Ich bin hier gerade in Berlin beim Aktionstag Banken in die Schranken. Wir hatten die Kette geschlossen. Über 5000 Leute haben hier das Kanzleramt verbunden. Das war super. Und für uns alle ist wichtig, jetzt geht es weiter. Wir stürmen das nächste Mal das Kanzleramt und besetzen die Deutsche Bank.